Nebeneinander abgebogen und vom Nachbarn weggeschoben. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn's gut ist, wäre es auch nicht gelogen. <lacht> <lacht> Alter! Wisst ihr, was der Grund dafür ist, dass das nicht unfassbar eng aussieht? Weil Anni weiß, wie man eine Bremse benutzt. Nichts unnötig provoziert, nicht dicht gedrängelt, einfach festgebremst, aber das Adrenalin, das schießt trotzdem. Und wisst ihr, was der Denkfehler von dem Fahrer im blauen Auto war? Der Linksabbieger fährt, weil er meint, er schafft es, heißt aber noch lange nicht, dass er es auch schafft, denn er bleibt ja auf der Vorfahrtsstraße und muss erstmal beschleunigen. Der Linksabbieger kreuzt die nur kurz und ist dann weg. Sind Unfälle unter Radlern eigentlich Hochfahrrad? <lacht> Nach vorne gucken ist eine ganz gute Idee. Meine Fresse, Alter schon gern zählen Leute, wir haben die oft sieht man ja? ja. Aber Alter, es wird dunkel hier. Nebenzu, hier Wacken, die Müllspurschleiche neben zu ganzen Backenleute schlafen schon. Und der schläft so richtig, pass mal auf du. Ja. <köhnt> ich, ich bin mal gespannt. Also, ansonsten merkt wir das geilste Backenwetter ever. Mhm. Alter, das habe ich eine Lichthupe gegeben damit er äh, rüberfährt, und er fährt er überhaupt um nicht Lassen und zieht direkt wieder auf die Mitte, obwohl dahinter schon der Nächste ankommt. Also ist er irgendwie allergisch gegen Leitplanken oder was? Ich fass mir an den Kopf, leider kein Ton, aber unser Einsender ist von vorne und hinten zusätzlich beleuchtet, also unübersehbar wie Christian, aber genauso übersehbar wie Christian. Und ich vertone dir, sprich mal nach, wie es mir vom Gedächtnisprotokoll des Einsenders zugeschickt wurde. Verzeiht mein Anliegen, euer Hoheit, doch mich lüncht, ihr habt meine bescheidene Anwesenheit nicht feststellen können auf meinem edlen Metallross. Täuschet euch nicht, edler Ritter, ich sah euch sehr wohl zu Drahtpferde dahin galoppieren, doch unterlief mir ein grobes Missgeschick beim Versuch, eure Geschwindigkeit korrekt zu deuten, mein Herr. Was müssen meine Feinlauscher dafür nehmen? Euch entging wohl mein Licht, mein helles Zusatzlicht, womit ich in weiser Voraussicht mich zusätzlich zu schützen versuche. Nein, Sir, Fahrradmantel, ich bin jedoch der Ansicht, jene elektrischen Aurels sind nicht gestattet auf den Straßen unseres Königreiches. Ende. Und ja, der Autofahrer hat ernsthaft argumentiert, dass die Lichter gar nicht erlaubt sind, selbst wenn, Bro, was hatte damit zu tun, ob der Reißverschluss an der Jacke eines Mordopfers schon vor dem Schuss kaputt war oder nicht? Der Mörder kommt in den Knast. Was sind das manchmal für Argumente? Es ist traurig, dass ich mich jetzt erstmal kurz dafür rechtfertigen muss, dass ich diesen Biker als dummen Biker bezeichnen werde, aber es ist ja nun mal heutzutage nötig. Dieser eine Biker hier ist nun mal ein schlechter Fahrer und deshalb sage ich nicht, dass jeder Biker scheiße fährt. Mein Bruder fährt Motorrad, mein Onkel fährt Motorrad, meine Eltern fuhren mal Motorrad, aber das hier ist ein Idiot und dabei wäre es scheißegal, was er fährt. Biker. Ich hätte locker rumgezogen, aber wenn neben mir ein Biker auf dem Radweg rumgeistert, kann ich solche Moves nicht machen. Er darf uns hier überholen, alle Dude. Ich will nur gerne schon vor dem eigentlichen Ereignis im Clip zeigen, dass eine rasante Fahrweise wie die von ihm hier, selbst wenn der Fehler gleich beim Gegenverkehr liegt, ein hohes Unfallrisiko bedeutet. Schnell reagieren kann man nur bei langsamem Fahren. Schnelles Fahren heißt langsames Reagieren, beziehungsweise wenig Zeit. Ganz ehrlich, dafür hat er noch echt gut reagiert. Denken die auf der anderen Seite läuft geilere Musik oder was? Verstehst du? Hinterm Traktor? Sind einfach nur Idioten. Ja, hätte man natürlich aufhören können zu beschleunigen, aber hätte man auch aufhören können rüberzuziehen. Also, der, der die Spur wechselt, bei dem liegt ja definitiv die Hauptverantwortung. Im Tal der Könige, da muss die ganze Adelsfamilie unterwegs sein, hör mal. Okay, aber der darf das natürlich. Also bei der Karre sieht halt nice aus. Also ich meine, die, ist ja klar, ne? <lacht> da wurde wieder mal ein Winkel beerdigt, ey. Was soll das? Können wir bitte würdigen, wie selbst die Musik vor Schreck aufhört zu spielen? Ich wurde schon öfter nach einem Schneespezial oder auch Schneezial gefragt, ja, wie das Sascha zum Beispiel macht. Und endlich ist es da, auch wenn es sich nur um einen Clip handelt. Mir werden dafür einfach bei weitem nicht hier noch Clips mit Schneethema zugesendet. Also jedenfalls hat der Transporterfahrer zu Recht aufgegeben, ja. Wenn der erstmal steht und auch noch Ladung hat, ist vorbei. Wir rollen aber noch und geben uns echt Mühe. Wer wird gewinnen? Unser Antrieb oder der Berg? I I want to you. hier ist noch steiler, So, Freunde, das ist wieder das Ende vom Lied. Ich hatte ja zuletzt nach dem Verkehrszeichen 223.1 hier Frachtseitenstreifen befahren. Dieses Schild. Na, sagt dir, du darfst den Seitenstreifen befahren. Das ist zum Beispiel, wenn es einfach staut oder wenn es einfach eine Baustelle gibt oder wenn es einfach sinnvoll ist für den Verkehrsfluss. Dann sagt die Autobahnmeisterei manchmal, jo, ist geben kannst du befahren. Dann hat man eine zusätzliche Spur. Aber nur dann, sonst ist strafbar. Das ist echt kacke. Äh, ja, ich danke fürs Zuschauen. Frage mal wieder nach einem Verkehrszeichen. Das wird hier eingeblendet und ansonsten habt einen schönen Tag, wa? Ihr könnt jetzt hier abonnieren, hier weitere Videos kicken und wenn er nichts davon macht, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video, würde ich sagen. Ne? <lacht> <lacht>